Guten Abend. Äh, ich weiß nicht, ob ihr genauso empfindet. Ich finde, in letzter Zeit ist es so ruhig, ruhig geworden. Da war es noch gar nicht so warm. Und ja, irgendwie ist es ist auch nichts mehr auf YouTube los. <lacht> Natürlich gucke ich. Ich gucke sogar ähm, mainstream-Medien. Oder hör mir das an. Ich muss ja wissen, was los ist. Ne? Man sollte also die andere Stimme auch kennen. Was mir gestern auffiel. Unsere ganzen Revolutionäre auf diesem Kanal, die waren doch alle verschwunden. Als Das ist immer so, wenn die Tagesschau angeht. Und das war gestern ganz besonders beim Fußball zu sehen. Naja gut, okay, es ist halt so. Brot und Spiele, aber meckern, aber drauf reinfallen, ist die andere Seite. Ne? Naja gut, okay, kann man ja nicht ändern. Was mir auch auffällt, es gibt immer mehr, äh, wie soll ich denn sagen, Durchhaltevideos für die Erwachten. Und so hat heute zum Beispiel auch ein Lehrerkollege, JEB2410, ich werde euch das verlinken. So hat er das auch getan heute und, ja, er hat dargestellt, wie er auf den Weg kam, wie er anfing zu zweifeln und er hat auch Verständnis für die anderen. Natürlich habe ich auch, haben wir alle. Naja, gut. Interessant waren die Kommentare. Ihr könnt euch ja mal, weil ich das ja wie gesagt verlinke, könnt euch das ja mal angucken und ja, die Kommentare waren so ungefähr sinngemäß. Ja, überall gibt es so viel Schlafende. Und das Schlimme ist, man erntet nur Schulterzucken, wenn man mit den Leuten darüber spricht. Und darüber waren die Leute auch sehr traurig, die Kommentierenden. Ne? Ich habe dann drunter geschrieben und äh, so denke ich mittlerweile auch, äh, wir können ja nicht jeden retten. Es geht nicht. Und die wollen es ja auch gar nicht. Warum? Das hatte ich schon beschrieben. IQ ist nichts, Unbildung, alles. Ich verweise wieder aufs Buch, klar. Ja, Ich werde auch den Link dazu anfügen, unten im, in der Videobeschreibung. Ähm, aber wir sollten, und das finde ich, wir sollten auf jeden Fall versuchen, die zu retten, die uns irgendwie am Herzen liegen. Freunde, ehemalige Freunde, wo wir dachten, Mensch, das sind Freunde, die eigentlich auch ganz gut sind von ihrem Herzen her, die aber eben anders denken als wir. Und ich finde, da sollte man schon Überzeugungsarbeit leisten. Allerdings, heute hatte ich nämlich ein Gespräch vor einer Stunde ungefähr. Und es hat einer sein schönes Motorrad äh, schnell mal vorgeführt. Wir haben uns beide gefreut darüber. Und natürlich kommt man auch auf dieses Thema, was im Moment alles bestimmt. Und ich habe mich so geärgert. Ich habe gesagt, naja, siehst du, da hast du das mit dem Thema Zulassung. Überall werden wir geschnitten werden und das wird noch schlimmer. Ja, da kann man halt nichts machen. Ich sage, wieso? Na, natürlich, wir müssen uns dagegen wehren. Ja, du immer. Ja, klar. Ich sage, weißt du denn zum Beispiel, dass äh, die Amerikaner jetzt rausgefunden haben, dass dieser Impfstoff, da, äh, der mRNA-Impfstoff, dann tatsächlich auch Auswirkungen auf unser Erbgut hat? Ach, na ja, <lacht> ich will keine Kinder mehr. Ja, ja, solche Ausreden, die höre ich dann. Na sage ich, das egal, aber du hast aber Kinder. Ja gut, dann es wurde ruhiger und es war immer wieder dasselbe, egal. Ich habe dann auch gefragt und das sehe ich wenigstens noch als Mittel an, um einigermaßen freund, freundlich im Gespräch zu bleiben, dass man dann sagt, oder hast du das mitgekriegt? Ne? In den Mainstream-Medien kam es ja gar nicht. Hast du das mitgekriegt, dass dies und das und jenes war? Hast du mitgekriegt das und das? Nee, nee, habe ich nicht mitgekriegt. Und wenn er mitgekriegt hat, ja, dann das Schulterzucken. Naja, das Seltsame. Ich hatte, äh, ich werde euch wahrscheinlich noch einen Link auch mit reinschreiben. Ich hatte mal äh, auch über das Thema mit einem Brustton der Überzeugung äh, gesprochen, wie Schlafende beziehungsweise Ungebildete mit einem knallharten argumentieren und äh, knallharten reden und das ist definitiv so und da bist du punkt dahinter und äh, wie die so beigehen, um ihre Über Überzeugungen äh, klarzumachen. Warum, ist das habe ich in diesem Video da eher erläutert, da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen, aber äh, ich möchte noch an eins erinnern. Ich kann zumindest von mir behaupten, und ich kenne genug von meiner Sorte, und ich kenne sehr viele von meiner Sorte, ich kann von uns behaupten, dass wir doch einigermaßen erwacht sind und nicht so dämlich. Dämlich heißt, abgestumpft. ne? Verblödet. Das sind wir nicht. Und wir könnten uns eigentlich diesen Brustton der Überzeugung leisten. Daran möchte ich mal erinnern. Und ich habe das in letzter Zeit ausprobiert. Wenn zum Beispiel einer sagt, äh, weil er an eine Wand gefahren ist, argumentativ. Ja, das weiß ich nicht. Ne? Das ist dann so eine Ausrede. um Das sagt man im Juristischen mit Nichtwissen. Bestreiten, einen Fakt. Ja, das weiß ich nicht. Dann sage ich, aber ich weiß es. Oder wenn, wenn dann so wie heute solche Sachen kamen, dann habe ich gesagt, ja, dann, komisch, aber ich weiß es. Oder das weiß ich genau. Ja, damit habe ich mich nicht beschäftigt, aber ich habe es getan. Nicht sagen, das musst du auch, sondern einfach bloß darauf hinweisen, du Alter, ich bin auch nicht blöd. Möchte ich als Gedankenanstoß geben? Vielleicht hilft's ja. Auf jeden Fall ihr, die ihr erwacht seid und jemand anders wird es hier nicht gucken. Ihr? An euch möchte ich äh, appellieren, ihr nehmt diesen Brustton der Überzeugung auch an. Ihr könnt es euch leisten. Das ist das eine. Und versucht, die Leute irgendwie zu retten, zu überzeugen, gerade was das Thema Impfung angeht. Die Leute, die euch eigentlich früher am Herzen lagen und eigentlich vielleicht auch noch am Herzen liegen. Wie gesagt, sie können ja nichts dafür. Das war vielleicht ein Gedankenanstoß. Vielleicht ist das wert, dass ihr drüber nachdenkt. Ich wollte es zumindest versucht haben. Aber wie gesagt, wahrscheinlich renne ich bei euch da die offenen Türen ein und na denn. Wenn ihr gute Ideen habt, also nicht bloß Meckereien, dann schreibt es in die Kommentare. Und Leute, ich sage nur, macht was, ne? Aber macht's gut. Bis zum nächsten Video.